ja hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwert ich muss noch mein mikrofon kurz ausrechnen alles klar und ja in der letzten folge haben wir den dritten arena leiter besiegt kabo und den Feuerorden geholt und jetzt müssen wir durch die naturzone und direkt auf dem weg nach Claw city und ja dann gucken wir mal, ne? Wenn wir uns auf dem weg ein paar pokémon begegnen dann werde ich die vielleicht fangen. Das ist ein Relaxor. Ich werde mich aber erst bei den kleineren hier dranhalten. Was ist das? Das ist ein. Ich habe den Namen vergessen. term So, habe meine Pokémon natürlich hochgeheilt und ja. Mal gucken. Ich soll vielleicht mal anderen in erste Position bringen, zum Beispiel Lauch, weil talks hat glücksrauch für mehr geld aber pokémon lassen ja kein geld also ja gehen wir erstmal ich wusste irgendwas hier So, TM, sagt, sagt gut ist ehrlich kann übrigens niemand lernen oder ist gar kein tm feuerstein gucken ja jemand alles klar ja mal schauen ich weiß nicht wie stark die pokémon sind aber wir können ja mal versuchen ja du skora du schaffst das lauch hat mal gift ist gegen kampf nicht effektiv oder die sind schon wieder voll hoch ja habe nichts Effektives gegen Ich glaube, du bist auch unlicht ne? Wie Abschlag. Mein Item irgendwie nicht verloren. Weiß was hier? Ja. Ja, von den Ball wird schon funktionieren. war mal ein bisschen Zeit. Genau nicht. Käfer bis. Okay, Lauch. Nicht so wenig, nicht so viel Schaden. Also ja, machen wir mal. Sprechen wir mal ein bisschen. So, noch einmal. Abschlag. So, komm oh ja. aber. Jetzt gucke ich mal, ob diese eine Einstellung, die ich geändert habe im letzten Part, bringt. Direkt ins Team jetzt gehen in die Box. Mal schauen. So, da wird mal drin. Ja, genau deswegen tue ich lieber erstmal Pokémon fangen auf später. Machen, weil jetzt sitzen wir hier wieder wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und fangen an, ja ein Pokémon. Wir kommen irgendwie nicht voran. Ich will vorankommen, wir haben ein Space. Das geht irgendwie nicht, wenn ich die ganze Zeit hier umsetzen und versucht zu fangen. noch mal irgendwann später, also wahrscheinlich bevor wir gegen den Champ kämpfen oder die Top 4 oder was auch immer hier kommen wird. Am Ende. Ja, danke. Deshalb ja, und Score wurde gefangen. Aber gucken, gehst du jetzt ins Team oder in die Box? Dieses Pokémon vergibt sich im Sand und laut dort regens seine Beute auf. Es ist verwandt mit Thermopod. Okay, okay ich gemacht. Also, ich packe die einfach direkt in die Boxen. Immer ein ein sechstes pokémon und damit ich das nicht immer wieder machen muss so viel dazu So. und bei weil mehr Uferkraut. Ist die Musik hier weg? Ich Ja, schon so was ähnliches in Fallen Order letztens. Also, auf einmal ganzes Sound weg war. Also, muss jetzt nicht unbedingt noch mal hier passieren. ist eine Trainerin ich bin ziemlich stark und steinreich. Wir sind mit einem Pokémon-Kampf. Oha, schade. Okay. Weiter schütteln. als viermal was vom Baum. gefallen. Weiter schütteln. Weiter schütteln. aufhören Ja, ich glaube, so krieg ich doch ein bisschen mehr. Das ja, ist eine term Fassade könnte nützlich sein. Aber das raten, kann wahrscheinlich wieder niemand lernen, ne? Da habe ich irgendwie nicht so ein Glück mit in letzter Zeit. Doch. Wer braucht denn hier so was? Lauch, nur schon Heimzahlung, ne? hm. Heimzahlung ist irgendwie so in charakter habe ich ein so Gefühl für ihn da no, Talks machst du mal kriegst mal was hier ja ist immer noch besser als heuler so dann, wir haben gegen diese trainerin nämlich mal an dafür 60 ja, nicht mal 50 ja das kann ja direkt loslegen auf in den kampf man sich drin, vanessa kerlo was also ein starter das geht mal so gar nicht level 30 Boah, es ist mir schon wieder los habe ich ja schon wieder gemacht So, ja ich habe nichts gegen Level 29, da wird es ja wohl irgendwie bringen, oder? Komm. Äh, 30, ey. ich, ich spinnen. Ja, es wurde ein sich Nicht während du paralysiert Also. Ja. Okay, jetzt sieht schon mal ab. Sehr paralysiert. Okay, wird noch schneller. Pff, egal. Parlöser halbiert, glaube ich, nur die Dings, ne? Da waren Volltreffer, oder? Ja hey! So kein Doppelkick. Das könnte mich erledigen, wenn ich pech habe. Aber du setzt nicht, danke. Aber schon wieder ein Volltreffer, oder? Nee warum ist das so stark? War vorher nicht so stark geht kaputt bitte hat nitro ladung erschlag und so Das alles war okay warum hat den level 30 starter kopfnuss besser als blut Auch, oh, reicht glaube 28. Little Tox reicht 28. Weg Leon. was oh. alles Starter. was Hey, Bin jetzt mal nicht nett. Okay, gewesen sehen wir hier mal die entwicklung nehme ich mal an. Aber trotzdem. Ah, da ist, da ist übrigens der Starter nicht den im Links hab, Pokémon schild was wir zum wasserballon auf mich so licht schilder so und jetzt bist du dran pass auf aber flora synthese mal direkt einsetzen werden, drehen So, boah. Jetzt hätte ich Angreifen können, ich hätte noch hochgeheilt. Nehme ich mal an. was also auf dem Pflanzenstarter, ne? Die Entwicklung davon. Okay, äh, Kann ich auch rein drin lassen, versuchen. Oder vielleicht auch nicht weil sie jetzt voll angefunden hat und so nicht dass ich jetzt gerade keine dings brauche aber trotzdem hallo ah ja, ich hatte ich ja schon gesehen ne? kanon glaube ich ja tun sie noch weiter dem waffen mache ich eigentlich hier vom Feuerstarter. ich habe voll im eimer So, soll auch mach du mal du hast zornklinge das ding jetzt pflanzen auf ein sehr ihr Blatt? schneller? Natürlich nicht. Jetzt echt zum Pokémon Center rennen, weil du mir ja alles kaputt haust oder was? Gibt's halt aber nicht, ey. Ja danke. Also so viele Beleber, die ich auf Lauch schon eingesetzt habe, gibt es einfach nicht gegen mich zu gewinnen. Ist kein steht du bist echt ein Meister der Naturzone. 18.000 verrate ich dir etwas. In der Zone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie vielleicht aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich, genau wie ich. Was ab, als bin ich noch so stärker. Also komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei. Okay, entschuldige mich mal, ich muss mal wieder am Beleber einsetzen, um meinen Lauch das wieder zu beleben, weil er die ganze Zeit nur fragt Frisst du jetzt nur 200 normale Tränke? Jetzt okay, zum Glück habe ich genug Geld bekommen, mir das alles wieder zu kaufen. Und ja. Alter. Leute fragen sich, warum ich hier nicht in der Naturzone abhänge. der Albtraum hier. Pokémon sind stärker als... weil ich im Team habe. Trainer sind stärker als ich... Was sagt, ach du bist dieses Dingens. Molly. Hobbs, Lieblings pokémon ja haben wir den neue links aus wahrscheinlich server nicht zu erreichen ne war das du bist doch das was dieser eine Typ hat von sonne und mond dieser Anführer wie so ein Angriff da ist Ersteindruck so was hatten da hinten hat Irgendwas vom Himmel gefallen. <lacht> Alter, warum seid mir alle so krass? Okay. Ja, Pokéball fliegt, flieg, flieg. Na ja komm. Na komm. Sehr gut. So muss das. Wenn alle Fänge so ablaufen würden, dann würde ich die sogar öfter machen. Ah, 32. Da entwickelst du dich, ne? Normalerweise. Entweder 32 oder 36, ne? Psycho. Wenn es Nähe ist, beginnen Fernseher zu flackern und fremdartige Landschaft zu zeigen. Diese Stellen angeblich seine Heimat dar. Krass. Also, warte, ich lasse das jetzt in mein Team, damit ich jetzt nicht immer wieder nachgucken muss. Der, der perfekte könnte sogar gut sein, war Pack einfach ein sechstes Pokémon in mein Team. Und schon irgendwann wird sich schnell entwickelt oder so, keine Ahnung. Ein Kaper doch. ich ein Kaper doch hochleveln auf Level 20, damit sich entwickelt. Hm. pack dich mal ins Team. Ein bisschen entwickeln. einem also habe ich keinen Bock, immer wieder nachsuchen ob die fünften Typen haben oder so Wesen. Also mit der musik hier auf einmal los. Hi ihr Turtles. Hallo, wir sind die. Buddelbrüder, wir graben hier nach Schätzen. sonst also, gefunden hast muss Schicksal sein. Für etwas bullen wir Schätze aus, die auf den Abenteuer helfen werden. Es ja, wird ich zur zwar aussah aber die Technik hat mein Bruder besser drauf. Für 500 500 Watt grabe ich dir einen Schatz aus und ist vorher aber speichern. Da will ich aber nicht. Ich nicht weiß, was mit der Aufnahme los ist. Na, was geht? Ich habe eine gute Technik, aber mein Bruder hat mehr außer als ich. Ja, jetzt war ich war am Anfang einer Aufnahme naja läuft irgendwas mit der Aufnahme falsch und, und dann habe ich den Salat. Pokémon ort Wer nach Pokémon einsteigt, ist hier in der richtigen Adresse. Oh, oh ich sehe erst so ein Fahrrad. Hier kann man sich einen großen Zeitvertreib namens rotum Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Kann ich dir helfen? Wollen möchtest du fahren? Hat man aber Farbe. Kann ich meine wollen als Radleranzug ändern? wenn ich für einen Little Tox anpassen? Warum immer erst? Warum kann ich mir nicht einfach die aussuchen? Dann fahrt auf, man dein seinen Motor und Turbo schnell auf. Dafür bräuchte ich aber 1000 Watt. Soll ich losgehen? Nach meinetwegen, so Schatz, jetzt wurde ein Fahrt schnell ist, nimmst du bestimmt bald wieder an einer Rally teil oder 3000 Watt ist klar. Also, Mama Milzer sie Ost fahrt zum Ziel und unterwegs die großen Luftballons ein. Okay. aber dadurch krieg ich jetzt lang ist nicht so schwierig aus gerade wenn ich im pokémon reinrenne dann werde ich abgebremst oder irgendwie so was Alter. soll's. Weil jetzt an den einen Ballon irgendwie, dann liegt ich irgendwie, weil ich nicht schlechte bewertung oder irgendwie so auch bekomme. Okay, so, Wedad war jetzt schlimm, dass ich den einen verpasst habe. geschafft du bist am ziel Glückwunsch. du kannst jederzeit halt aufs neue versuchen toll du hast deine erste rotomile abgeschlossen als kleines anerkennung uh, donner ja, das hat sich doch gelohnt finde ich und 196 Watt. und ja oh, jetzt muss ich den ganzen weg wird zurücklatschen oh, das gibt es nicht ja. Ja, gut, dann gehen wir den jetzt zurück macht er am besten wenn ich irgendwie weiß nicht mein rad voll aufgemotzt habe oder so ja, sind schon krasse dinge am rumlaufen gott War eigentlich eine, eine schlechte idee ja dem ding umzufahren es geht ja auch ein bisschen schneller, ne, Da lag was. Eigentlich auch wenn ich auf dem Dings bin. Hi, super Welle. soll ich denn damit? Das ist ja eh klappt. Oh, ich kann doch damit aufsammeln, boah. Halt. da ja, Da muss ich aber direkt dran sein. wobei ja. Jetzt als die bälle die ich suche aber <lacht> im folgenden fach hat in tick tacks einge crasht oh, 29 oh mein gott jetzt kann ich das recht nicht flüchten oder Boah. geht mir jetzt nicht so auf den nerven an Noch oh, <lacht> gibt es jetzt nicht, also was hier immer sehen, wie das aussieht. Woge, Puppe, wir Kommt gar nichts. Sieht man ja einfach weg? So, hier, ähm, kuro ja. cool. geht du an. Erst stelle was ganz wesentlich garantiert flüchten. Hey, links. Namen vergessen und sich in gold ganz verwandelt er gibt schon eine menge pokémon aber warum soll ich die jetzt schon alle fangen hallo da kann ich machen wenn irgendwie story zu schwer wird und ich weil nicht irgendwie fragenspunkte brauche ich selber vor ich würde ja alles fangen ich werde dort zehn hallo ich werde doch zehn Level über die Story sein. Die ganze Zeit das ist aber tot langweilig. Ich würde ja schon, aber gerne erkunden. Einfach nur, weil mich sehr auch kein einzige neue Pokémon. Ich sehe nur die alten in diesen Dingen. Schon allein deswegen ist hat für mich hier uninteressant während der Story ich mache mich nicht auf versuche nach komplett man wenn aber jetzt soll also ich jetzt schon herumlaufen weil diese deiner rates machen hallo da war ein stahl aus dieser voll exklusive dinger straße entwickelt du erst durch tausch das ist aber krass da gehen wir nach Claw City. Gott. Wird. Und dann fahrt wird doch ein bisschen schneller. Und jetzt nicht so schnell. Da war ein Typ, ich weiß. Sorge also hier konnte irgendwas also sein. So abgelegen wie so Sieht nicht so aus. Hi. Hätte etwas Zeit, dass ich eine Tourzone hier. gibt gibt Ja dafür kriegen wir erfahrungspunkte geil. Ich nehme an, das hier soll klar City sein, ne? Der Eingang. Kann ich helfen? Nein, boah. was soll's? Ich hab so viel Geld. Hey, geht, na? aha ein arena schänder nicht wahr dürfte ich kurz einen arena orden überprüfen da hätten wir den pflanzenorden und den wasserorden und den feuerorden wunderbar du hast insgesamt drei erlebt besiegt. anschließend dem von engine city weiter so no. du schon wieder warst du auf Hop? der wird nicht kommen sein hat ja nicht nur sich selbst erwähnt sondern auch den champ der meine empfehlung geschrieben hat wenn ich er wäre würde ich mich aus der arena change zurückziehen und hoffen dass er dass ich vom erdboden verstuckt werde man muss nicht so stolz sein. Irgendwie hopp zu erledigen. hopp Entschuldigung. das wird man auf einen kleinen Jungen irgendwie drauf treten, der schon am Boden liegt. Danke schön, Job Bettie. Ich kann bestehen dass du alle Ninja Arena Orden besitzt. Hab wahrscheinlich alle von hopp geklaut. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga präsidenten verabredet. Er hat ihn bestimmt hier verprügelt und die Orden geklaut. Pass auf. Okay, ich will da rein. Neue Stadt, neue Herausforderung, eine neue Welt, neue Pokémon. Aber wir sind jetzt erstmal in der Stadt. Also nehme ich mal an. Wir sind noch keine Bothek, da waren Item. Aber in eine neue Stadt zu erkunden sehr gut, cool ist das ich für ein Pokémon und da warten schon wieder alle möglichen Leute. kenne jemand der verkleidet sich als Pokémon damit er poké annehmen kann? Also, nur ein Bekannter von mir, nicht ich stimmt dabei, aber ja, noch mal. wenn man nach und daraus geworden ist, ja, ich habe meine Dinge schon umgestaltet. Danke, stimmt. Wir haben ja was gemacht. Zeig mal. Poke jobs also ich will schon eine neue ordners gibt es jetzt neue auffragen für dich sie sie dir mal an ja ich habe mal ich will das mal sehen was aus meiner frage geworden ist sie neue jobs zu erledigen so er loser habt ihr es geschafft ja ich habe die ganzen normal pokémon geschickt genau Pokémon sind vom Auftragträger zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Erfahrungspunkte. Noch mehr. Erfahrungspunkte. Ein Heilball. Glückwunsch, das positive Feedback letzten letzter hat der neue Jobs eingebracht. Ich mach weiter so. Äh des kochen wo man die mit ungar mit feuer sind damit sie hitzregelungen in dieser Küche übernehmen können ja meinetwegen du und wenn Pflanze? es wachst Noch. nicht so viele feuer pokémon gerade das nur eins und was ich mir für ein feuerbruch man ehrlich jetzt hier gelatine in der Eis. hat wegen machen den ganzen tag Geht weg, ich will euch nicht machen, wenn so, es dafür nur irgendwie Erfahrungspunkte gibt, dann ja, ich soll vielleicht mal mit den Leuten hier reden. Wo ist so was die Reihenfolge für die arena schön von Der bestimmt wird. Wir kommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? GP, was war noch mal? Oh. Äh ein tag nach den kampf in der initiative zeigt aber die in dabei kommt man nur für bestimmte ev ne? ja, ein schon von einem bestimmten pokémon hat sehr beliebt zu sein sahne düster um diese ganzen dinger ja gp at sind für wenn ihr so competitive sachen machen ne? da gibt es irgendwie so eine kampfzone wieder oder irgendwie so was nee. ich moment nicht gekauft habe ich auch auf screen schon voll aufnahme ich liebe die zahl 241 warum weil das Roy's trikot ist bei schießfächern und und so versuche ich auch über die nummer 241 zu ergattern ich weiß das klingt jetzt seltsam aber roy sah noch nie besser aus als in dem moment in der er gegen deleon verloren hat diese frustration all diese energie in seinem gesicht war das nicht irgendwie der letzte Arenaleiter? leiter schon gegen den hier kämpfen oder was? Okay ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier, weil ist schon wieder voll viel Zeit hier flöten gegangen in der naturzone und... Ja, mit dir habe ich noch nicht oder?